In diesem Video möchte ich dir die Meditation Supernatural vorstellen, Activate Your Hidden Talents and Abilities, also aktiviere deine ver verborgenen Talente und Fähigkeiten. Ja. Das ist eine Quantenmeditation, die sehr, sehr intensiv wirkt. Das bedeutet, dass man im EEG sehen kann, während du diese Meditation machst, wie sich dein Gehirn verändert und wie sich die Neuronenmuster im Gehirn verändern. dass du hast unmittelbar nach der Meditation schon eine Wirkung, wenn du sie öfter anhörst, dann wirst du merken, wie sich das Ganze in deinem Leben verändert und dein Gehirn, dein Verhalten sich dementsprechend verändert. Ja. Es geht darum, dass du in der ersten Phase fühlst dich in eine tiefe Entspannung hinein und dann geht es darum, du dir selbst, dass du dich selbst vorstellst eine, eine andere Version vor dir. Also du stellst dir dich vor und dann stellst du dir eine andere Version vor dir vor, und zwar auf der linken Seite. Dann links ist immer die Zukunft und, auf, und hier, wenn du links die zukünftige Version von dir vorstellst, dann ähm, und zwar die Version, die schon deine Ziele erreicht hat, die, die deine Wünsche, alles, wie du sein möchtest, was für ein Leben du kreieren möchtest, schon erreicht hat, diese ist links neben dir. Ja. Die sozusagen dein Traum hast, Traumhaus hat, den Traumpartner, Traumeinkommen, Traumleben führt. Ja, und diese Version hat ganz spezielle Talente, Fähigkeiten, Verhalten, ähm, Qualitäten und so weiter. Ja. Ähm, und dann geht es darum, dass du dir vorstellst, wie, wie diese Version mit deiner Version verschmilzt und wie, wie sich diese Talente und diese Fähigkeiten auf dich übertragen. Ja. Und dann äh, gibst du dir den Raum dafür, dass sich das Ganze öffnen kann, dass du, dich, äh, dass du das empfangen kannst. Ja. Ähm, da gibt es übrigens eine Meditation ähm, in unserer Brainwave 3D App, die, ähm, die, äh, wo du empfangen lernst, falls du dir da schwer tust. Ja. Ähm, und dann geht es dann, dass du dir vorstellst, wie verläuft ab jetzt dein Leben, wenn du diese Talente, Fähigkeiten und Qualitäten hast. Und du stellst dir das Ganze dann vor. Was würde sich verbessern, wie würde deine Realität aussehen, wo würdest du leben, wie würdest du, das, du dich verhalten und so weiter. Ja. Und dann geht es darum, dass du den Menschen in dein Leben ziehst, die ähnliche oder die, die genau diese ähm, Qualitäten haben. Ja, das können deine Vorbilder sein, irgendwelche äh, berühmten Menschen, tolle Musiker, Künstler, wer auch immer. Ja. Und du, du, du übernimmst von ihnen auch die Talente und Fähigkeiten und so weiter und empfängst das Ganze. Ja. Und dann kommt die nächste Phase, wo du diese Talente und Fähigkeiten verstärkst und, und multiplizierst. Also Du wirst immer besser und besser und das Ganze stapelst du auf. Ja. Und dann ähm, führst du dich sozusagen ähm, immer besser und dann geht's, ähm, stellst du dir vor, wie diese Quantenversion mit in deiner aktuellen Gegenwart, also mit dir selbst, verschmilzt. Und wie sie, sie das Ganze nochmal überträgt und wie du dadurch auf eine andere Zeitlinie kommst. Ja. Und so führst du dich dann sozusagen in den gegenwärtigen Moment und du übernimmst diese Fähigkeiten und diese Talente zu deinem neuen Bewusstsein. Ja. Du kannst diese Meditation, diese Quantenmeditation kostenlos testen auf unserer, in unserer kostenlosen Brainwave 3D App. Diese kannst du sieben Tage lang testen. Einfach auf brainwave3d.com slash premium oder du ladest sie einfach im App Store runter. Ja. Viel Freude damit und wir sehen uns im nächsten Video.